Aber So seid gegrüßt, liebe Freunde. Wir sind heute in Altenstadt hier im Wetteraukreis. Heute begleitet mich mal der Joshua bei der Radtour. Jo, hi. Er will auch mal eine größere Radtour machen. Seine erste größere, glaube ich. Ja. Ja. Und zwar habe ich ihn heute Morgen abgeholt. Da sind wir mit dem Auto hierher gefahren. Wir haben vor, von Altenstadt im Wetteraukreis nach Ortenberg zu fahren. Von da aus fahren wir dann wieder zurück nach Altenstadt. Da wollen wir den Vulkanradweg, die ehemalige Oberwaldbahn, das ist so eine Bahntrasse, hierher fahren. Jetzt werden wir gleich starten. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz in Altenstadt, hier bei der Feuerwehr, die sieht man hier im Hintergrund noch mal. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, wir haben, jetzt, glaube ich, um die 20 Grad so rum. Ja, aber schön. Gell? Ja. Der Yoshi filmt auch alles ein bisschen mit heute, ja. gell? für seinen YouTube-Kanal. Wir werden beide dann über die Radtour berichten. Könnt ihr dann gleich auf zwei YouTube-Kanale sehen. Wir werden es beide verlinken. Okay, für uns geht es jetzt los. Alles klar, ne? Joschi, jo. bitte. Ja. <lacht> okay. So, nach Altenstadt Stadt ist es jetzt hier ein bisschen durch Industriegebiet gegangen. Das war jetzt ein bisschen langweilig, aber trotzdem war es gut zu fahren. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich unter der Autobahn durch. Hallo. Nochmal ja, wir Respekt ja, vor den Hunden. Ja. <lacht> es ist nett, dass die einen plötzlich so anspringen. Ja. Ah, ja. Das ist, glaube das ist Halle 20. Ah, kennst du kennst dich schon gut, die Autos. Ja, unser sieht nämlich genauso aus. Achtung, Pferdelscheiße. Ich war schon glaube ich ein Modellflugplatz zu sein. So, jetzt fahren wir gerade am Modellflugplatz vorbei. Ja, die ziehen schön ab durch mit den Flugzeugen. Jawohl. <lacht> ich habe das ja ein bisschen gesehen. Also, wir sind in Düdelsheim. Da haben sie die Stromleitungen noch so auf dem Dach, so wie wir es früher hatte, haben. So war das früher bei uns überall. Da kommen Autos. Düdelsheimer Markt von 25 bis 28 Start die 2017. Wir sind hier in der Nähe von Frankfurt. Äh, also noch 31 Kilometer. Auf äh, der Ruder. Und dann Altstadt. Das ist schön hier. die Steigungen, aber der Joschi hat es bis jetzt gut gemeistert, aber eine Trinkpause muss jetzt trotzdem mal sein, oder Yoshi? Ja. <lacht> muss ich mal machen. Ich trinke jetzt auch mal kurz was und dann geht es wieder ein Stückchen weiter. Zeit. Mal rufen. Aha. Und das ist total ein Scheißweg, seht ihr hier. Da, die Steine. Ja, hier haben wir einen ziemlich steile Berg. Und dann gleich noch der Feldweg dazu, da schieben wir jetzt lieber ein Stückchen. So, wir sind jetzt hier am Bahnhof, bei Bleichenbach. Da vorne sind wir jetzt gerade so ein Stückchen Kopfsteinpflaster den Weg runtergefahren. Da vorne, von links, ja. Das war ein bisschen sehr ruckelig, aber wir müssen jetzt da vorne geradeaus weiter. Da kommen wir glaube ich noch gleich in Bach rein. den Weg nach Selthas. Hier wird gerade Heu geerntet seht Und hier noch mal einen Blick zurück. Wie heißt das nochmal, Joshi? Blei bleichenbach? oder wie? Ja, okay. Der Joshua hat hier noch einen abgeknickten Apfelbaum gesehen. und sage ich euch auch mal noch. Ja, wir haben jetzt hier so einen alten Anhänger gefunden, genau bei der schönen Streuobstwiese hier. Die nutzen wir jetzt gleich für unsere Mittagspause. Wir machen uns hier gerade was warm, trinken noch was Gutes, bevor es weitergeht. Der nächste Ort ist dann Seldas. So, wir haben jetzt wieder alles zusammengeräumt. Joschi ist gerade noch ein bisschen dabei. Dann können wir jetzt gleich weiterfahren auf unseren ursprünglichen Radweg Richtung Ortenberg. Ja, Leute, jetzt fahren wir in den Feld Heißt der Fußballverein? Ist der hier. Genau, also wir sind jetzt in Ortenberg. Das ist jetzt eigentlich schon unser Wendepunkt. Von da an fahren wir dann den Vulkanradweg weiter zurück nach Altenstadt. Wir befinden uns jetzt auf dem Vulkanradweg, Der ist wirklich bis jetzt wunderschön zu fahren. Ordenberg haben wir jetzt gerade wieder verlassen und als nächstes kreuzen wir wieder Seltas Gegenverkehr. Wir uns hier auch im Niedertal. haben wir jetzt schon zwei-, dreimal gekreuzt auf dem Rückweg, wie Nida, also Nida mit n -I 2 d ER. es gibt dann glaube ich auch noch die Nida oder wie, so ähnlich, fließt auch nicht weit von hier weg. Der Joshi war hier gerade in dem Häuschen hier drin. Was ist da drin, Joshi? Da sind so Vögelarten, sind da wo da auf dem Feld leben. Ah, ja, okay. Vom Niedertal hier, oder? Niederauen, Niederauern, aber, okay. <lacht> ah, willkommen in Glauburg. So, jetzt sind wir schon auf dem letzten Stück nach Altenstadt. Wir sind jetzt an Glauburg. Glauberg. Was war jetzt noch Stockheim, oder? Stockheim. Ja, Stockheim sind wir jetzt vorbei. Na, ah, ja. sind zwei Störche. Wo? Ah ja. Ja, rechts sind zwei Störche. Da fliegt einer links. So, überall sind auch hier so schöne Rastplätze. Hier jetzt die ganze Wegstrecke entlang. Und wir sind jetzt, wie ich sehe, schon kurz vor Altenstadt. Und zwar ist es jetzt schon Lindheim und Enzheim. Okay. Da vorne ist die Feuerwehr unterwegs. Ja, hier geht es nicht weiter. Wieder mal. Hier ist irgendein Fest. Umleitung hier hoch funktioniert auch nicht. Müssen wir uns hier halt irgendwie durchwursteln. Ja, das geht schon irgendwie. Ist du da drauf? Oh, die sind ein Also, ein Feuerwehrfest hier. Okay. Altenstadt wieder. Da ist unsere Radtour jetzt gleich fertig. Letzten Kilometer noch. Dann haben wir es wieder mal geschafft. War nicht schlecht oder? Ja. Radtour war gut. Ja. spaßig <lacht> Sehr gut. Ja, die Strecke hier sonderhaft auf der Rückfahrt bis 1A, super zu fahren. Wollt coole Teile? Wir sind jetzt wieder am Auto angekommen. Die Fahrradtour ist beendet. Die Fahrräder sind schon wieder aufgeladen. Für uns war es eine schöne Tour heute. Ja. Ja. Mittagspause war auch nicht schlecht, oder? Ja. <lacht> ja. Wir werden bestimmt mal wieder irgendwann wiederholen mit zwei. Ja. vielleicht macht der ein oder andere noch mit. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.